Ich bin Lara. Ich lerne Karosserie Lackiererin bei der Emil Frey in St. Gallen. Ich komme Autos vom Spengler. Grob vorbereitet über, dann mache ich den Finishlif und am Schluss wird es lackiert. Für mich ist es schön, wenn ich am Abend sehe, den Unterschied vom Auto, wenn es herkommt, mit dem Schaden, und am Abend, wenn es perfekt lackiert steht. Das Wichtigste in diesem Lehrberuf ist, dass man auf Mikrometer genau arbeiten muss. Wir haben einen extremen Zusammenhalt bei uns im Team. Du kannst mit jedem Problem, das du hast, auch zu jedem, Problemlösungen suchen und wir es wirklich lustig, den ganzen Tag. Ich gehe mega gerne in die Schule, wir haben ein super Klima in der Klasse. Der Lehrer ist mega gut, man lernt extrem viel und die ÜK machen mega Spaß. Also ist wirklich praktisch du lernst auch mega viel in den UCAs. Emil Frey ist Champions League für den Arbeitgeber.